So jetzt, hallo und herzlich willkommen. Ich bin Alexander Klier und ich möchte Ihnen etwas zum Kurs der politischen Erwachsenenbildung und ihrer möglicherweise digitalen Zukunft sagen. Okay, ja, schön, dass Sie sich angemeldet haben und ich will Ihnen mit diesem kurzen Einführungsvideo das Thema nahe bringen, sowie etwas zum Kursablauf erzählen, weil ich denke, dass es insbesondere in der Blended Learning Variante durchaus gewöhnungsbedürftig ist. Das Seminar selbst hat drei oder vier Begriffe, die es mir wichtig scheinen lassen, kurz darüber zu reden, weil erst dann, wenn wir die etwas klarer haben, natürlich über den Gesamtzusammenhang der äh, Zukunft der politischen Bildung, der politischen Erwachsenenbildung, reden können. Das sind als erstes der Begriff des Politischen. Also da steckt ja drin Politik, Polis und alle diese Wörter, die wir kennen. Die Frage ist, was ist genau das Politische und was ist davon möglicherweise unterschieden Politik und wie ist das zu fassen im Rahmen der Erwachsenenbildung. Wir haben als zweites den Begriff der Erwachsenen. Hier stellt sich natürlich die Frage, was unterscheidet den von Jugendlichen, von Kindern, von Babys und inwiefern ist das ein anderer Bezug im Bereich der Bildung, das ganze frühkindliche Erziehungsprogramm. Damit sind wir schon bei Punkt 3, nämlich Bildung, Erziehung und Schule als Gegenbegriff. Oder wie ist es mit dem Lernen? Ja, was denken Sie darüber? Was macht Bildung aus? einzigartig und was macht sie nunmehr besonders möglicherweise im Lernen von Erwachsenen. Das ist insbesondere deshalb spannend und interessant, weil es dafür keine adäquate englische Übersetzung gibt, denn der Begriff der Education meint tatsächlich mehr so etwas wie Erziehung. Und schließlich der Klammerbegriff, äh, was ist mit der digitalen Zukunft überhaupt, warum digital und äh, welche Konsequenzen bzw. Auswirkungen hat das für das Seminar. Jetzt möchte ich Ihnen noch kurz zwei der Begriffe vorstellen. Dazu habe ich Zitate gesammelt, die das nur ganz kurz anreißen sollen. Nämlich das erste von Karl Hilti. Die Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. Und ich denke, er ist insofern ganz richtig mit seinem Zitat weil es nicht um Faktenwissen im strengen Sinne geht, sondern darüber dieses einzuordnen und möglicherweise für das persönliche Leben, aber auch für das gesellschaftliche Zusammenleben fruchtbar zu machen. Sehr schön ist auch der Aufsatz von Peter Biri, aus dem ich das Zitat genommen habe, dass Bildung etwas ist, das Menschen mit sich und für sich machen, dass sie sich bilden und wenn sie sich bilden, dass sie daran arbeiten, etwas zu werden und wie er schön weiter ausführt, wir streben danach, auf eine bestimmte Art und Weise in der Welt zu sein. Nun zum Thema Politik und ein paar Zitate dazu. William Shakespeare, der zu sagen wusste, dass der Teufel nicht wusste, was er getan hat, als er den Menschen politisch machte und in dieser Eigenschaft, ja, gibt es Streit, Ärger, Diskussionen, wie auch immer, relativ unvermeidlich. Cicero hat auch sehr früh sich dazu Gedanken gemacht, wie schaut es denn dann mit der Gleichheit der Menschen aus? Und seine Überlegung lief darauf hinaus, dass eine Gleichheit eine Ungleichheit darstellen würde, da sie und hier das Zitat keine Abstufungen nach dem wahren Wert der einzelnen Persönlichkeit zulässt. ja Spannende Frage. Und für uns als Menschen, die in demokratischen Systemen groß geworden sind, durchaus ungewöhnlich als Gedankengang. Denn sofort stellt sich natürlich die Frage, was ist eigentlich dann der wahre Wert einzelner Persönlichkeiten und wer stellt den fest? In welchem Zusammenhang gibt es diesen wahren Wert? Und was bedeutet er plötzlich, wenn es Menschen gibt, die einen wahreren oder einen besseren oder einen höheren Wert haben als andere? Und schließlich Nummer Aristoteles, Politik als Königung der Wissenschaften. Für ihn läuft es darauf hinaus, dass alle politischen Geschäfte darin bestehen, über andere zu regieren. Aber auch das ist natürlich erstmal unsere Begrifflichkeit, denn was bedeutet Regieren und was bedeutet über andere regieren? Ist das gleichbedeutend mit Macht und Ausübung von Macht, wie es Max Weber in seinen Werken beschreibt? Oder was kann man sich darunter vorstellen? Wie will ich das Ganze angehen mit Ihnen gemeinsam? Ich habe die Idee, dass Sie sich natürlich erst einmal durch dieses Video vorbereiten. Dann werden wir eine erste Präsenzsitzung haben, in der wir die Grundlagen, die jetzt am Ende nunmehr in Form von Fragen an Sie kommen, aufbereiten, reflektieren und uns Gedanken machen, wie Sie im Verhältnis stehen. Wir werden dann auf Moodle eine längere Zeit zusammenarbeiten und das bedeutet für mich speziell, dass Sie dort Aufgabenstellungen bekommen, die Sie gemeinsam bearbeiten. Den werden wir dazwischen auch noch mal aufmuntern oder aufpeppen mit einer Sitzung von Adobe oder über Adobe Connect, in der wir klären, was gibt es noch an offenen Fragen, was ist unklar und wie geht es weiter. Schließlich werden wir in der zweiten Präsenzphase ein aktives Plenum veranstalten, auf das ich mich besonders freue, denn das besteht darin, dass Sie Ihre erarbeiteten Erkenntnisse vorstellen. Und das würden wir gemeinsam darüber reden, wie weit sie tragen, was sie bedeuten, um dann schließlich nochmal darüber zu reflektieren und auf Moodle gemeinsam darüber nachzudenken, was es insgesamt bedeutet. Hat. So, und jetzt am Ende des kurzen Einführungsvideos noch die versprochenen Fragen, die Sie dann bitte beantworten, für sich überlegen. Und mitbringen in die erste Präsenzsitzung. Erste Frage, was bedeutet für Sie persönlich eigentlich Politik? Haben Sie damit schon Erfahrung? Haben Sie Freunde, Bekannte, die irgendwie in der Politik sind? Und zweite Frage, was verbinden Sie mit Erwachsenenbildung? Auch hier natürlich die Frage, haben Sie damit Berührungspunkte? Haben Sie sowas schon mal gemacht, möglicherweise? Ich freue mich, dass Sie diese Fragen beantwortet mitbringen und will mit Ihnen gemeinsam daran weiterarbeiten. In diesem Sinne sehen wir uns auf der ersten Präsenzsitzung.